Durch die Integration von Microsoft Word können Sie Ihre Langtexte direkt in Sidon Globe bearbeiten und dabei alle Funktionen nutzen, die Sie von Microsoft Word kennen. Wenn Sie anschließend das Leistungsverzeichnis drucken, öffnet sich die Druckvorschau. In diesem Vorschau-Modus können Sie Ihren Ausdruck noch einmal begutachten und auf Fehler überprüfen. Falls Ihnen hier ein Fehler auffällt und Sie eine Korrektur vornehmen wollen, klicken Sie auf das Add-in Korrekturen und nun können Sie das LV ganz nach Belieben editieren, übrigens ganz gleich ob in Langtext, Kurztext oder Mengen. Die Besonderheit Ihre Änderungen wirken sich nicht nur auf den einzelnen Druck aus, sondern werden automatisch in Cidun Globe zurückgespielt. Das bedeutet, dass alle Änderungen, die Sie in der Druckvorschau vornehmen, direkt in den Originaldaten übernommen werden. Somit müssen Sie keine doppelte Arbeit machen. Sparen Sie sich in Zukunft die doppelte Arbeit. Einmal korrigiert, überall geändert. Nur in Sidun Globe können Sie beliebig viele Korrekturen in der MS Word Druckvorschau vornehmen und sofort und automatisch in die Datenbank zurückspeichern. Das bringt Ihnen Schnelligkeit und Komfort. Lassen Sie sich auch von den anderen Highlights begeistern. Sehen Sie alle weiteren Videoclips auf dieser Seite und fühlen Sie Innovation.